Hallo, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helpstadt. Ich muss die Kamera ein bisschen anders einstellen. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was wir das ein oder andere Mal haben, von einem Kunde, der einen wackelnden Stuhl reklamiert. Und zwar ist es ganz easy, selber zu machen. Genauso wird es auch im Werk gemacht. Manchmal eben nicht ganz perfekt. Aber eben auch in Autohäusern, wenn, äh, Autohäusern, in, in, äh, wenn ein Auto produziert wird, die Motorhaube wird von Hand na, justiert. Also das ist überhaupt nichts Schlimmes. Die Gestelle sind ja äh, Aluminium, bei uns zu 99%. Prozent. Und zum Beispiel, ich habe hier jetzt mal ein Beispiel an einem Geflechtsessel, der jetzt hier ein bisschen wackelt. Ne? Wenn es bei Ihnen zu Hause ist, ganz easy, Sie gucken, wo wackelt der, das ist jetzt diese Diagonale, die Beine sind etwas zu hoch. Stellen diese beiden Beine drauf, reicht manchmal sogar schon eins, und drücken dann einfach wirklich diesen Sessel etwas runter, da kann nichts passieren, äh, Sessel wieder gerade und wackelt nicht mehr, Na? als Beispiel. Und das gleiche geht eben auch, mit Aluminium, habe ich eben auch hier einen Sessel, der ein bisschen, warte mal, genau, der hier etwas wackelt, haben wir auch die Diagonale, legen das drunter, wie gesagt, reicht sogar ein Fuß, Drückt hier etwas und der Sessel steht zu 100%. Wenn ihr euch nicht traut, bringt ein Helm. wir machen das, ne, gerade bei Neuware, ihr habt hier Gewährleistung drauf, kein Thema, aber das kann eben mal vorkommen. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.